Guten Morgen, Donnerwetter. Vielen Dank an den Druckmacher. Artikelthema: schrieb er, Gesundheitsamtschef zerreißt Söders Corona-Strategie, auch wenn ich meine Beamtenkarriere aufs Spiel setze. Dann der Link: nochmal vielen Dank an den Druckmacher. Äh, ja, so habe ich das Video gezeichnet. Ich bin hier die Bildzeitung manchmal. Grauselig eigentlich, aber egal. So. Zu diesem Artikel, den werde ich euch natürlich verlinken in der Videobeschreibung, der Münchner Merkur am 20. Oktober, also heute, ähm, stellt diesen Artikel vor. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder zur Maskenpflicht, das spiele ich euch nicht vor, das ist von 9.20 Uhr. Und jetzt, ich lese euch vor, lehnt euch zurück und alles andere könnt ihr dann nachlesen. Ich kann nicht alles vorlesen, das dauert auch viel zu lange. Sehr interessant. Also... Auch wenn ich meine Beamtenkarriere aufs Spiel setze. Friedrich Pirner, Epidemiologe und Leiter eines Bayerischen Gesundheitsamtes, spricht Klartext und kritisiert Söders Corona-Strategie als falsch. Friedrich Pirner ist Facharzt, Epidemiologe und Chef des Gesundheitsamts Eichach Friedberg bei Augsburg. Über den habe ich schon mal kurz berichtet. Aber egal, es wird immer schärfer. Und ich habe den Eindruck, dass sich diese Stimmen noch weiter mehren. Und das finde ich gut, einfach gut. Umso spannender sind seine Aussagen zur bayerischen Coronavirus-Strategie, die er schlichtweg für falsch hält. Nicht nur die Maskenpflicht an den Schulen ist ihm ein Dorn im Auge. Lesen wir. Seit Corona die Welt beschäftigt, hat Dr. Friedrich Pirner, 53, mehr als 500 Überstunden angehäuft. Der Facharzt und Epidemiologe leitet das Gesundheitsamt Eichach-Friedberg. Die Fragen und Sorgen der Bürger werden immer mehr. Der bayerische Beamte sieht viele Maßnahmen der Staatsregierung kritisch und versucht Ängsten entgegenzusteuern. Gesundheitsamtschef kritisiert Coronavirus-Maßnahmen in Bayern. Wie krankmachend ist eine Erkrankung? Es wird sehr interessant. Mit steigenden Fallzahlen steigt doch auch der Druck zum Handeln. Das Kursive, das fragt immer die Zeitung. Pirner, ja, die Zahlen steigen, aber wir rechnen nur mit der Summe der positiv Getesteten. Über die Erkrankten wissen wir nichts. Würde die Zahl der Schwerkranken signifikant wirklich als Zeichen, ne, auffällig, steigen, müssten wir etwas unternehmen. Aber gehandelt wird derzeit nur, weil wir lediglich positive Befunde haben. Entscheidend für uns Epidemiologen ist, wie krankmachend ist eine Erkrankung. Covid-19 ist eine Infektion. So, und jetzt nochmal hier oben kommen, rechts hier oben. Wenn ihr das I nicht seht, geht mit dem Finger beim Handy drauf. Ansonsten mal vielleicht mit der Maus hier oben in diesen Bereich reingehen. Da erscheint ein I. Da gehe ich nochmal auf sämtliche derartige Fremdwörter ein. Und das Schicke ist ja, seine Frage ist, wie krankmachend ist eine Erkrankung? Ne? Infektion, ja. Wann ist eine Infektion eine Infektion? Gut, weiter. Es wird immer Menschen geben, die daran sterben oder krank werden. Auch Folgeschäden sind derzeit nicht ausgeschlossen. Vor allem Ältere und Menschen mit Vorerkrankungen sind Risikogruppen. Allgemein ist das Risiko, an Corona schwer zu erkranken, relativ gering. Daran zu sterben auch. Das ist nicht Ebola. Nebenbei, hier eingeblendet, lesen Sie auch, Corona-Regeln. Anwalt schießt gegen Merkel und Söder. Lasse mich nicht daheim einsperren. Ich lasse mich nicht von Söder zu Hause einsperren, sagt Anwalt Stefan Vielmeier. Gleichzeitig stellt er ein aus seiner Sicht verbreitetes Missverständnis zum Infektionsschutzgesetz richtig. Also könnte man dann auch lesen, könnt ihr auf den Link gehen, euch das auch mit anschauen. Weiter, Kritik an Corona-Strategie, das ist nicht Ebola, hat gerade eben der Dr. Pirner gesagt. Jetzt wieder die Zeitung. Die Politik versucht mit dem Ampelsystem die Lage in den Griff zu kriegen. Wie beurteilen Sie die Inzidenzwertstrategie? Ja, die Zeitung fragt in Fremdwörtern, was Inzidenz bedeutet. Hier oben nochmal gucken. Ein Quatsch alles. Dr. Pirner, diese Strategie ist nicht richtig. Die Inzidenzen 35 und 50 pro 100.000 Einwohner sind willkürlich gewählt. Außerdem besteht der Inzidenzwert nur aus allen positiv Getesteten. Also der Inzidenzwert ist gar nicht ein echter Inzidenzwert, sagt er damit. Man weiß nicht, wie viele Personen Symptome haben und damit krank sind. Es wäre klug, auf diejenigen zu schauen, die das Gesundheitssystem belasten. Unter Überschrift Corona in Bayern, so verspielt man Vertrauen. Die Zeitung fragt, verstehen Sie die Angst der Menschen? Jetzt wird es interessant, Pirner. Ich verstehe Sie. Hier wird eine Urangst geweckt, die Urangst vor Krankheit, Sichtum und Tod. Wir haben einen unsichtbaren Gegner. Aufgabe der Politik wäre es, Ängste nehmen, nicht Panik schüren. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Panikstimmung. Ich arbeite an der Basis. Wir erleben es, dass Bürger aus Angst betteln in Quarantäne geschickt zu werden. Bei den Leuten entsteht durch die ständige Überdramatisierung und den Alarmismus ein Erschöpfungszustand. So verspielt man Vertrauen. Auch Kinder bleiben auf der Strecke. Jetzt fragt die Zeitung wieder, inwiefern, Pirner? es ist schon fragwürdig, wie man mit unseren Kindern umgeht. Wir hatten schon weinende Eltern am Telefon, deren Kinder von Lehrern gerügt wurden, weil sie sich nicht an Corona-Regeln halt, äh, gehalten haben und gefragt wurden, willst du, dass Oma und Opa sterben? Das macht was mit unseren Kindern. Ich will nicht, dass meine Kinder mit Ängsten aufwachsen. Unter Überschrift Corona-Schutzmasken nicht mehr als ein Symbol der Solidarität. Pardon, ich muss es anders betonen. Corona-Schutzmasken, nicht mehr als ein Symbol der Solidarität. Die Zeitung fragt, Sie sehen die Maskenpflicht an Schulen kritisch. Warum, Pirna? Von der Maskenpflicht an Schulen und Kitas halte ich fachlich nichts. Es gibt dazu auch keinen evidenzbasierten Beleg der Wirksamkeit. Evidenz offensichtlich. Kinder nehmen wenig am Infektionsgeschehen teil. Wenn wir infizierte Schüler finden, sind die Symptome minimal. Ja, wieder Infektion und überhaupt krank werden. Generell ist die Schutzwirkung von Community-Masken, wie sie die Mehrheit trägt, nicht nachgewiesen. Mit den Community-Masken hat man ein Mittel erfunden, das nicht mehr ist als ein Symbol der Solidarität. Das hat er aber nett gesagt. Die Zeitung fragt wieder, welche Maßnahmen wären ihrer Ansicht nach an Schulen sinnvoll? Pirner: Lehrer sollten das Thema Hygiene behandeln, damit Schüler Hände waschen, einmal Handtücher verwenden, nicht Hände schütteln, auf Abstand gehen, wenn sie, wenn sie rotzen oder husten und dass sie etwa bei starker Erkältung oder Fieber zu Hause bleiben. Wenn ich Herrn Piazzolo... Beraten dürfte, würde ich ihm sagen, lassen Sie die Schulen offen, befreien Sie die Schüler vom Mundschutz, lassen Sie lüften, aber nicht andauernd. Wir brauchen Lehrer mit Zuversicht, Lehrer, die sagen, wir kriegen das hin. Die Zeitung fragt, oh, Sie fordern einen maßvolleren Weg in der Corona-Politik. Wie könnte der aussehen? Pirna? Ne? Die Situation ist verfahren. Am Anfang waren diverse Maßnahmen schon gut. Aber Ende April, Anfang Mai gab es einen Zeitpunkt, wo die Zahlen zurückgingen. Das primäre Ziel, dass Krankenhäuser nicht mehr überlastet waren, wurde erreicht. Wir müssen mit Corona leben. Daran wird auch eine Impfung nichts ändern. So schnell wird es keine geben. Und einen hundertprozentigen Schutz bietet keinerlei Impfung. Das heißt... Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Wir müssen es als allgemeines Lebensrisiko begreifen. Das Virus ist da, es wird bleiben. Die Politik sollte sich mit Dramatik zurückhalten und den Menschen sagen, ihr müsst mit dem Virus leben. Die Zeitung? Mit ihrem Appell für einen gemäßigteren Kurs in der Pandemie, Pandemie, ich erkläre es hier oben nochmal. Legen Sie sich mit Ihrem obersten Dienstherrn an. Warum machen Sie das? Pirna, ich will Vorbild sein. Als Arzt, als Amtsleiter und als Vater von drei Söhnen. Ich möchte fachlich aufklären, den Menschen die Angst nehmen. Auch wenn ich mit meinen Äußerungen möglicherweise meine Beamtenkarriere aufs Spiel setze. Ich bin fachlich gut ausgebildet und weiß, wovon ich rede. Nach ersten Berichten über mich kam eine Einladung ins Gesundheitsministerium für Ende Oktober. Egal, wie der Austausch verläuft, meine Meinung lasse ich mir nicht verbieten. Die Zeitung? Sehen Sie sich als Corona-Rebell? Pirna? Nein, ich will fachlich meine Meinung äußern. Ich lasse mich auch nicht instrumentalisieren von keiner Partei und von keiner Gruppierung. Das Interview führte Corinna Kattenbeck. Jo, schön. Ich denke mal, das ist wieder ein Fortschritt und den gilt es zu verbreiten. Und wir können uns freuen, denn der Merkur ist nicht irgendwer. Und das lesen auch die, die bis jetzt immer anderer Meinung waren. Und hoffentlich... Dadurch etwas mehr erwachen. Wir machen was, damit mehr Leute erwachen. Das steht in der Videobeschreibung, wie ich mit dem Handy in die Videobeschreibung komme. Dazu hier rechts einen Link, weil das manchmal ein bisschen tricky ist. Und hier kommt dann der Link zu dem Video, wo ihr nach Herzenslust, aber bitte sachlich kommentieren könnt. Ein schöner Tagesbeginn. Leute, macht was, aber macht's gut. Bis zum nächsten Video. Tschüss.